Büroarbeit ist eine der häufigsten Tätigkeiten in unserer modernen Gesellschaft. Obwohl sie bequem und angenehm sein kann, erfordert sie auch ein hohes Maß an Organisation und Disziplin. Eine der wichtigsten Aufgaben bei der Büroarbeit ist die effektive Zeitplanung. Es ist wichtig, Prioritäten zu setzen und Aufgaben entsprechend ihrer Dringlichkeit und Wichtigkeit zu planen. Eine To-Do-Liste kann dabei sehr hilfreich sein. Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Büroarbeit ist die Kommunikation. Es ist wichtig, mit Kollegen und Vorgesetzten effektiv zu kommunizieren und Missverständnisse zu vermeiden. Dazu gehört auch, dass man sich in Meetings aktiv beteiligt und seine Meinung kundtut. Außerdem sollten Sie darauf achten, dass Sie am Arbeitsplatz ergonomisch arbeiten. Eine richtige Sitzposition und die richtige Höhe des Schreibtisches können dazu beitragen, Rückenschmerzen und andere gesundheitliche Probleme zu vermeiden. Schließlich sollten Sie Ihre Arbeitsumgebung sauber und ordentlich halten. Ein aufgeräumter Arbeitsplatz kann dazu beitragen, produktiver zu sein und Stress zu vermeiden. Insgesamt erfordert die Büroarbeit eine sorgfältige Planung, effektive Kommunikation und eine gesunde Arbeitsumgebung. Wenn Sie diese Faktoren berücksichtigen, können Sie eine erfolgreiche Karriere im Büro machen.